Wusstet ihr, dass ich euch wirklich alles über die selbst hergestellte Hefe erzähle? Heute verrate ich euch, wie ihr auch ohne Hefewasser backen könnt. Denn ganz häufig, wenn ich euch ein neues Rezept mit meiner selbst hergestellten Hefe zeige, erhalte ich danach folgende Fragen. Ich habe noch kein Hefewasser. Wie viel Hefe oder Trockenhefe kann ich nehmen? Oder ich habe nur Levitumatre da. Wie backe ich es damit? Oder aber auch, ich habe nur Sauerteig. Wie funktioniert das? Und heute geht es genau um die Beantwortung dieser Fragen. Also, lasst uns direkt loslegen. Die meisten Rezepte, die mit Hefewasser zubereitet werden, können auch mit Hefe, Trockenhefe, Lievito Madre oder auch Sauerteig hergestellt werden. Ich kann euch aber wirklich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht habt, Hefe selber zu machen. Es ist nicht nur gesünder sondern auch bekömmlicher und das Gebäck bekommt hiermit noch einmal einen besseren Geschmack. Wenn ihr mehr hierüber erfahren möchtet, dem verlinke ich die passende Playlist am Ende dieses Videos. Auch mit Sauerteig ist es möglich, mein Gebäck herzustellen. Das geht jedoch nur bei Brot, Brötchen oder Baguette. Für Kuchen würde ich dies nicht nehmen. In allen anderen Fällen solltet ihr allerdings darauf achten, wenn euer Sauerteig noch nicht so triebkräftig ist, dass ihr diesen zusammen mit etwas Hefewasser, Hefe oder Trockenhefe verwendet. Aber wie ersetzt ihr jetzt das Hefewasser? Habt ihr flüssigen Sauerteig? Dann könnt ihr es eins zu eins ersetzen. Ist euer Sauerteig ein festerer mit der Konsistenz von Waffelteig? Dann nehmt ihr am besten 10 bis 30 Prozent von der Mehlmenge. Also bei einem Rezept mit 500 Gramm Mehl nehmt ihr dann 100 bis 150 Gramm Sauerteig. Und bei einem Kilogramm Mehl entsprechend 150 bis 300 Gramm. Einen Hefewürfel oder die Trockenhefe gebt ihr dann einfach hinzu. Und das Hefewasser ersetzt ihr dann einfach mit Wasser. Wenn ihr jetzt aber nur Lievito Matre zur Hand habt, könnt ihr das auch als Ersatz für Hefewasser verwenden. Ihr könnt es so machen, dass ihr das Hefewasser durch Wasser ersetzt. Handelt es sich um ein weiches Gebäck, nehmt ihr stattdessen Milch. Ihr könnt 50 bis 100 Gramm Lievitomatre auf 500 Gramm Mehl verwenden. Was ist aber, wenn ich weder Sauerteig noch Lievitomatre habe oder auch verwenden möchte? Das ist wirklich ganz einfach. Das Hefewasser könnt ihr wieder durch Wasser oder Milch ersetzen. Und wenn ihr ein Rezept habt mit beispielsweise 100 ml Hefewasser, könnt ihr stattdessen 20 Gramm frische Hefe oder eine Packung Trockenhefe verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps weiterhelfen und ihr könnt nun auch ohne Hefewasser tolles Gebäck backen. Allerdings, besser und gesünder ist es mit der selbst hergestellten Hefe. Wie ihr diese selber macht, seht ihr jetzt in der Playlist. Und wenn ihr noch weitere Fragen oder Anregungen habt, Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal und liebe Grüße, eure Emma.